Hallo Leute, herzlich willkommen, ich bin Ruben, ich komme aus Mexiko und in meinem Goethe-Video möchte ich über meine Erfahrung in Berlin sprechen. Fertig? Als ich angefangen habe, Deutsch zu lernen, hatte ich keine Ahnung, dass Deutsch sehr kompliziert ist. Aber jetzt liebe ich diese Sprache, weil ich viel über Deutschland und seine Kultur gelernt habe. Ich lerne seit 5 Jahren Deutsch aber ich fühlte, dass ich meine Aussprache verbessern sollte. So habe ich im Goethe-Institut angemeldet. Aha, aha, aha. Am Anfang war der Unterricht nicht so einfach. Aber nach zwei Wochen fühlte ich, dass ich mein Deutsch verbesserte. Man muss Zeit investieren, um gutes Deutsch zu sprechen. In der Klasse habe ich nette Kollegen und Kolleginnen kennengelernt. Wir haben zusammen viel Spaß gehabt und viel über unsere verschiedenen Heimaten gelernt. Ich habe gelernt über Irland, über Spanien, Italien, der Schweiz, China, Frankreich, Brasilien, Venezuela. Heute sind diese Personen meine Freunde. Hallo Leute! Der Intensivkurs war am Morgen, aber nachmittags und an den Wochenenden war das Kulturbüro an der Reihe. Nachmittags könnte ich viele Sachen mit dem Kultur- und Freizeitprogramm machen. Zum Beispiel kann man viele Museumbesuche machen. Das Pergamonmuseum, die Nationalgalerie, die deutsche Geschichte lernen, traditionelle Gerichte probieren, Sauerkraut, Korrewurst, Pfannkuchen. Ich würde gerne nächstes Jahr noch mehr über Deutschland lernen, mehr deutsche Gerichte essen mein Deutsch verbessern, natürlich, und einen Master studieren. Bis dann, Deutschland!